Servus, grüß Gott und guten Tag, mein Name ist Johann Beurer von Infrarotheizung. Sie interessieren sich für eine Infrarotheizung? Vielleicht haben Sie vor, die alte Heizung rauszuschmeißen, auszutauschen? Öl darf man ja nicht mehr nehmen. Oder Sie machen eine Renovierung oder Sie planen ein neues Haus. Sie sind Architekt, Installateur und so weiter. Es geht doch immer darum, bei der neuen Heizung Investitionskosten zu sparen. Das ist für jeden Bauherrn doch ganz enorm wichtig. Und im Betrieb geht es darum, Heizkosten, Energiekosten zu sparen. Das ist für jeden Mieter und für jeden Nutzer wichtig. Seit 2009, nach meiner Energieberaterausbildung, habe ich mehrere tausend Installationen umgesetzt. Ich meine begeisterte Kunden, die uns laufend weiterempfehlen. Ja, es ist uns einfach gelungen, bei den Kunden Probleme zu lösen. Egal ob es hohe Heizkosten waren, ob es Schimmel war, muffiger Geruch. Oder eben schmohrende Paneele aus Fernost. Sehen Sie auch dazu den Bericht im Fernsehen, im ORF, Kärnten, bzw. auf meiner Homepage. Inzwischen wurde uns auch berichtet, dass ein Haus abgebrannt ist, welches Billigpaneele beinhaltete, die teuer verkauft wurden. Das Schlimme ist natürlich daran, Sie können als Normalanwender nicht entscheiden, welches nun ein qualitativ hochwertiges oder ein Billigpanel ist. Wir mit unseren ausgesuchten Panelen, hochwertigen Panelen aus hochwertigen Produktionsstätten, haben da den Vorteil, dass wir bei den Kunden eine Energieersparnis von 10 bis 30 Prozent erreichen. Manche sogar 60 Prozent. Aber ich wäre nicht seriös, wenn ich sage, bei Ihnen wird es genauso sein. Sie wissen ja selbst, der Teufel steckt im Detail. Damit Sie sich auch ein Bild davon machen können, sehen Sie in den weiteren Videos alle Details, die notwendig sind, um eine richtige Entscheidung für die richtige Infrarotheizung zu treffen. So freue ich mich auf den Kontakt mit Ihnen, Ihr Jochen Borg.